Zombie nee, was, nee, nicht Zombie-Apokalypse, so heißt es ja heutzutage. Doomsday Nummer 1. Die Heizung hat die ganze Nacht durchgehalten mit der Kristallbatterie. 100 Ampere Stunden Kristallbatterie. Das ist immer noch bei 11,6 Volt. Das ist schon 12 Stunden durch. Einwandfrei. Nur, wir wollten wie zocken. Mein Sohn, mein und ich. Und da ist jetzt der Akku alle von wie. Und den wollen wir mal jetzt laden. So. Du jetzt nichts, hm? Jawohl, genau. Jawohl. Mit 340 mA Einmal frei. Und zwar ist es so gehandelt worden. Hier ist ein Waschmaschinenmotor dran. Hier unten ist ein Dreiwege-Brückengleichrichter, der das Ding gleichrichtet. Dann geht es auf den REMF charger Dann gucken wir mal in die Hütte rein. So, hier sind nicht aufgeräumt und hier sind die Akkus, die geladen werden. Ja, so also eine Mann strampelt jetzt mal 10 Minuten und dann können wir wieder bestimmt so ein, zwei Stunden wie zocken und das letzte Level von Super Mario endlich mal schaffen <lacht> ha. und die Dinger hier das ist ein Spannungskonverter. Ja, also die bringt ungefähr so 30 Volt wenn man normal tritt und die 30 Volt wird jetzt hier mit dem Step-Down runtergebrochen auf ungefähr 6 Volt und die 6 Volt gehen in den remf charger so simpel so simpel geht's. Ja, und hier, das ist die Spannungsversorgung für unsere Wie. Zwei Kristallbatterien in Reihe geschalten und so ein 24 Volt reinen Sinus. Ähm, ähm, wie heißt die Dinger? UPS? Nee, doch UPS. ja Damit funktioniert es einwandfrei. Da könnten wir auch noch so ein, zwei Tage zocken, denke ich. So. so kann man das lassen so, wir mal gucken, ob es funktioniert hier haben wir den Laptop, der nur ungefähr 20 Watt zieht, wenn man einen Akku rausmacht. da ist Linux drauf und auf das Linux haben wir den Dolphin Emulator gemacht und damit kann man wie zocken die ganzen Wii-Spiele gibt es als ROMs kostenlos zum Download im Internet. Und wir machen jetzt mal Super Mario. Das einzige, was man dafür braucht, sind original Wii-Controller. Die müsste man sich besorgen. Zur Not könnte man auch mit Tastatur oder einem anderen Controller spielen. Aber wir wollen jetzt mal gucken, ob unser Wii-Controller jetzt wieder funktioniert. Hier ist der eine. So, ein bisschen scharf stellen hier. So. Guck, guck draußen. Da gibt es 2%. Guck mal, also der hat zwei mehr. Zwei Balken mehr da. Kann Jawohl. An die Wasche. Einer, also bis jetzt hat er zwei Balken gehabt, der also ist wieder auf einen Balken runter, ne? Oh, ja, jetzt hat er wieder zwei Balken, genau. Äh, nein Leithaus, das ist.. Ach, das ist meiner! Guck, das ist der eine. Ist das, das der, den wir jetzt geladen das haben? Der, das ist zwei. 2. Ach, das ist die 2. Ah, die 2 hat jetzt 3. Jawohl, das war vorher komplett leer. Eine Viertelstunde auf dem Fahrrad. Und es funktioniert. Da zocken wir mal die letzten Levels von. Super Mario, brother. Ja, alles klar. Ja, so kann es weitergehen. Hm. Ah. Und hier kommt die Standheizung raus. Also die Standheizung kann ich wirklich nur empfehlen. Chinesische Standheizung. 0,2 Liter Diesel oder Heizöl auf die Stunde. Da kommt man schon ganz gut hin. Na dann, ich muss mal zocken. Bis später.